Oh, vorgegeflogen. Oh, nein. Wenn wir so weitermachen, haben wir die Todesmontage. No time wenn die Todesmontage sehr schnell haben. Schau, soll euch das an. Oh Gott, ich brauche eine gute Ausrüstung endlich. Das funktioniert einfach nicht mit der Ausrüstung. Ich bin die Stufen Wasserstufen niedriger. Jupp, jupp, jupp. Schade. Und es Okay. Grad noch. Gerade noch. Ich mehr Schaden jetzt, wenn ich aus der Deckung schieße. Nicht genug anscheinend. Für Snipers. Ich hasse sie. Du bist das. Da weg mit dir. Das waren zwei Schüsse daneben. Sehr schön. Uh. Dann ist knapp weg. Und da kommen schon die nächsten. Und der nächste Boss ist auch schon da. Oh, der fressen Granatenschaden. Ich fresse auch Schaden. Oh, ich da, war mitten rein. No care. Oh, warum sich mich jetzt hin teleportiert? Keine Muni mehr. kommt. verdammt. Drops. damit ich hier weiter aufräumen kann okay, okay, drei Stufen niedriger sind wir jetzt aber meine Ausrüstung ist noch immer nicht zu gebrauchen oh. wenn ich Stufe 49 war habe ich gute Sachen gehabt aber ich habe mir gedacht ah, besser neue Sachen kaufen als abzugraden ich denke ich Wow, wow, wow. Oh ja, zu lecken, zu lecken, zu lecken. Aber zum Audiotest machen mir das Spiel immer noch gut. <lacht> das ist auch immer Audiotest, Outriders. Oh je, yeah. oh je. Yeah. Komm schon, mach weg den einen. Ich stehe wieder mitten im Gefechtsfeuer. Gut, dass ich mir eine Ausrüstung gekauft habe, die mir mehr Schaden gibt, wenn ich in Deckung bin. Jetzt bin ich wieder nie in Deckung. Oh, Deckung. Ich zufrieden hm. Ich kann money oh. Oh, So viele Tote hat schon Und Letztens Das ist krass. Let me in Ah, noch kurz trinken. Eine Sekunde. No, Na, let me in. Juu. First push. Auch ein paar die Vorbeschon. Dieses Ding. Kugeln noch. Machen wir mal einen taktischen Dodge. Taktisch Money holen. Und effektiv weitermachen. Und unterbrechen die Flüchtigkeit. Ja, gut, wenn dann wenn der Vogel dann noch kommt in diesem Feld, dann wird es erst richtig zart. Schon ein Vogel hier. Da sind sie ja. Vögel. Oh, ja. Jetzt ist der zache Teil. Okay. Ich muss diesen einen Vogel wegmachen. Er blockiert den Gegner auch perfekt ab. Okay, jetzt haben wir ein bisschen aufgeräumt. Und jetzt ein bisschen leichter, wenn dann. Dass oh, der verlangsamt Einer die. Hoppla, kommt runter. Vogel unten. Vogel down. D. Blackbird down. Okay. Ja, extra Schaden für dich. Nur für dich, großer. Und die noch eine Runde war definitiv noch nicht alles. Puh, war blutig. Okay, gib mir den Boss. Das ist nicht der Boss noch. genug Schild, kann ein bisschen chillen. So. Natürlich machen wir jetzt Bettpanik da. Wir ihren für euch Das wird bei der Schaden Ich wurde gefrozen. soll habe ich gleich mitbekommen, dass der das hat. Einen haben wir down, sehr gut. So, weg von meiner Moni. Das war interessant. Okay, machen wir die halt auch noch schnell weg. Oh, was wollte ich sonst noch reden, die Plugins, die ich teste, oder das Plugin. Jetzt habe ich noch keinen großen Unterschied gespürt, aber vielleicht wird es anders, die Unterschiede. Verbrechen. Was geht weiter. So weit bin ich letztens gar nicht gekommen. Oh, ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, was ihr habt jetzt. Ist ja eine coole Net eigentlich der blau. Das mir. Double D, Double Die. Oh, ich muss nicht. Got so, ich sorry es zurück. They oh. found themselves a pod. I'm going to ask if they're willing to give it back. Zahedi, they found a pod down here guarded by monsters. Have secured it plenty of rock samples for you to play with perfect i can't wait to run the tests Strange the two monsters are interested in the pods, perhaps they're drawn to the humming from the electronics inside or they're just attracted to big shiny things' oh, they're smarter than that we'll know it oh this is gonna party don't get yourself get up you Blauen Typen sind so gefährlich. Die Moni liegt hier, noch und mehr. Big Boss Mama. Mhm, mhm, mhm. Ich sehe dich. Was? Ich habe mich unten durchteleportiert. Genau zu dem Alpha. Und lieber die kleinen Rundherum weg zuerst. Okay. Bin rausgekommen. Gut, gut, gut. Uh, ja. Zwei Schuss. Na genau für dich, Baby. Ab, Ich bin runter für dich. Damit ich keine kriege. Nope, Nicht diesmal. Auf! Oh, ich hab's verschrien. Das ist genau nicht meiner Muni. Ja, vielleicht eine Zeit, zweite Phase, glaube ich. Nein? Machen wir Schaden. Warte mal, hat er nicht nochmal eine zweite Phase? Habe ich das gerade so schnell zerlegt? Aber es war auch Schwierigkeit, zwei Schwierigkeiten niedriger. Weil ich jetzt zu so schwach bin gerade. Dann right das Endlos Level. Jo, peace out.